Ich bin's, Conny. Mit dabei ist heute Tanni Und wir spielen den Online-Business Simulator 2. Ich weiß nicht mal, was der Online-Business Simulator 1 ist, aber mit Online-Business kenne ich mich aus. Ich bin ein YouTuber. Ich habe jetzt hier mein erstes leeres Büro. Oh, Tanni, du bist direkt vor mir erschienen. Direkt vor dir erschienen und ich kann mir jetzt auch ein Büro machen. Warte, bist du mir beigetreten? Kaufen, kaufen, kaufen, kaufen. Miete, kaufen. Ha! Was Nein. ist anderes? Nicht genug Geld zum Kaufen. Uh, uh, Hilfe, was? Uh, uh, geh weg. <lacht> Wo ist X, was? um das wegzumachen? X? Ich sehe auch kein X. Okay. Ah, okay, das ist irgendwo mit Miete. Ah, okay. ah ich habe es. Ich hab, bin der CEO von Conny. Büro okay, betreten. Ich jetzt testen, oh, so. um, ich glaube, in dem Büro müssen wir erstmal... Ein bisschen sauber machen, oder? Ach, ist doch egal. E benutzen, E, benutze Computer. Dann benutze ich mal Computer. Online arbeiten, Bestellung einsehen. Ich will lieber spielen. Lass mal Fortnite spielen. Okay, ich habe jetzt auch mein erstes Büro gekauft. Komm, ich gehe mal kurz Abfragen bearbeiten. Aber ah, das ist ja jetzt richtig wie Sims. Ich bin <lacht> noch nicht mal in einem Büro. Ah, Miete muss ich klicken. Ja. Okay, Büro beitreten. Mal sehen. Uh. Yo. Als ob ich so viel Geld bekommen habe. Ich saß nur vor dem Computer und habe den Bildschirm angestarrt. Das mache ich normalerweise den ganzen Tag und krieg nichts dafür. <lacht> Oh Mann. ich muss jetzt hier oh. erstmal ein bisschen aufholen. Ah, du darfst nicht die Treppe hochgehen. Tani, du darfst nicht die Treppe hochgehen. Dein Kopf steckt sonst okay. aus der Wand raus und du siehst, wo du dich befindest. Merke ich fange jetzt an zu arbeiten. Bleibende Zeit, drei Sekunden, zwei, eins. Okay, Komme ich das Geld? Ja. Yeah. Ich habe hab Rechnungen. Da, da unten steht, ich, es gibt Rechnungen zu zahlen. Kann man ja auch sein lassen. Jetpacks. Was haben Jetpacks mit meinem Online-Business zu tun? <lacht> Oh Mann. Egal, erstmal wieder ja, arbeiten. Mal. Ich arbeite jetzt wie ein King. Die ganze Zeit. Vor allem vor so einem alten Fernseher. Wer bin ich? Jeff Bezos? Fernseher <lacht> habe ich gerade gesagt. Ist ja auch egal. <lacht> Fernseher. Hier ich hey, ich habe kein Geld gesammelt, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich habe kein Geld. Doch, ich habe ein <lacht> Geld. Oh, wow. Okay, ein ich habe jetzt 1000? Ne, ich habe 400 oder 1000. Warte, dann muss ich ja noch... Ich muss viel härter arbeiten für meine Rechnung. Warte. Timer, ich habe 8 Minuten, um meine Rechnung zu begleichen. Ich habe 800 Krötenmiete, 200 Elektrizität. Das heißt, würde ich sagen, ab an die Arbeit, ne? Ja, jetzt muss ich arbeiten hier. Ich auch, auf geht's. Was ja, zum krieg Glück ich überhaupt dauert Geld Arbeit dadurch. Hier oben links steht, ich habe 400. Ich habe doch eben gearbeitet. Drücken Sie eine Beliebige-Taste auf der Tastatur, um Einkommen, Ihre EP. Ich muss nochmal machen. Wenn mein Geld geht ah, nicht hoch. Mein Geld ist auch nicht hochgegangen, fällt mir gerade auf. Untätiges Einkommen, ah, weil ich kein untätiges Einkommen habe. Ich kriege dadurch nur arbeitende Fähigkeit dazu. Ach, ich arbeite an meinen Skills. Und warum ploppt dann Geld aus mir raus, was mir nichts bringt? Hä? Ja. Ich glaube, ich bin auf Drogen oder so. Ich sehe Geld, wo keins ist. Bei mir ist es auch so. <lacht> Hey. Ja, wo sind denn? Wo kann man <lacht> wir sind die einfach spielen? voll auf dem Trip. Wir sitzen vor einem ausgeschalteten Computer und stellen uns vor in unserem Bruchbude, als würden wir Geld bekommen. Den Simulator finde ich gut. <lacht> aber ich gehe mal hier auf die Nachrichten. Juckt. Ich gehe mal hier auf Hilfe. Geld. Drücke E-Tastatur, um zu sitzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Geld zu bekommen. Wähle aus, welche du tun möchtest. Ich habe keine Orders. Ich habe einen Mitarbeiter angeheuert. <lacht> wo hast du Ey. das? Du ah, hier unten. Fußboden. Ja. Aufrüsten, Büro. Mitarbeiter. Aber der Mitarbeiter kostet doch Geld. Bringt er uns Geld? Äh, ja, ich glaube schon. Ich glaub Bist du dir sicher? Ja, ich hoffe <lacht> Ich stelle keinen Mitarbeiter, Mitarbeiter ein. Ich habe es gemacht. So, ich verbessere jetzt meinen äh, Computer. Ja, der bringt dir Geld. Ja. Jetzt bekommst du Geld, wenn du arbeitest. Mitarbeiter einstellen. Oh. 18 pro Sekunde Gewinn. Ja, dann kaufe ich mir die Mitarbeiter. Ja. Lol. Oh nein, jetzt Lol. ist ja wieder sowas. Yeah. Oh. Gut, jetzt aber mal online arbeiten. Ich weiß nicht, was ihr Mitarbeiter gerade macht, aber. Liebe Taste auf der Tastatur, um Einkommen und ihre EP zu steigern. Ach, man muss irgendwas drücken. Oh, Digga, du musst was drücken, Tani. Wie? Du musst was drücken, ja, Wenn du arbeitest, drück einfach mal eine Taste auf der Tastatur. Oh. Ui. Oh, hier ist. Oh, oh, oh, oh, Mist, die Mafia ist bei mir. Der Anleger. Hey, ich möchte ihr Unternehmen investieren. Okay. Aber du musst beweisen, dass du es wert bist, investiert zu werden. Okay. Schlag meinen Highscore von 250. Okay. <lacht> Wenn sie es unter 30 Sekunden schlagen, gebe ich ihnen 750. Okay. <lacht> Gib mir 357 und wir haben einen Deal. Äh, okay. Okay, ich weiß nicht, was der Highscore ist, aber ich mache jetzt Arbeiten. Ich kann gleich meine Rechnung bezahlen. Ja, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Oh, ich werde so reich, ich werde so reich. Ich auch. Ich kann meine Rechnung bezahlen. Mal auf, fortsetzen. Rechnung wurde erfolgreich bez So fühle ich mich immer, wenn ich arbeite. Ich auch. Mal auf. Mal auf. Wenn man sich jetzt noch einen Mitarbeiter einstellen. Ich muss kurz meine arbeitende Fähigkeit. 8.000 kostet mich das. hab ich gar nicht. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Und ich merk gerade, einen Highscore von 250 krieg ich gar nicht hin. Oh doch, ich krieg's hin ich krieg's hin ich krieg's, <lacht> hin, ich krieg's hin, ich krieg's hin, ich krieg's hin! Ich krieg's hin, ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe den Highscore geknackt. Ich auch! Du setzt einen neuen Highscore, ey! Ich habe den Highscore 250 geknackt. Und jetzt? Ich hab 257. Aber ich muss meine Mitarbeiter irgendwie antippen. Boah, du bist ja vollreich geworden auf einmal. Ja, ich arbeite hart, um die Kröten zu verdienen, weißt du? Ich will einen neuen Fußboden haben, aber das ist so teuer. Alles. Ach, wer braucht einen neuen Fußboden? Alles was ich brauche ist einen Newton Autoklicker. Ah, deswegen hast du so viel Geld. Nee, nee, ich habe den gerade raus. Ich habe wollte es die ganze Zeit machen, aber kam die ganze Zeit was dazwischen. Ich zahle jetzt einfach mal meine Rechnung, weil ich es kann. Hast du so viel Geld, mein Gott. So, jetzt mache ich aber mal Autoklicker rein. Da wird mit H gestartet. Es bringt mir ja nichts, wenn er klickt, oder? Nee, klicken bringt ja, genau. mir gar nichts. Ich, äh, na gut, der Autoklicker bringt mir nichts. Ich muss tippen schnell und dafür habe ich gerade keinen Autoklicker. Mein Mitarbeiter ist gestorben. Ich glaube, der will nur eine Halserhöhung. Nee, der macht jetzt mehr Geld. Der ist besser geworden. Nein. Nice. Arbeitet weiß Boah, ich kann jetzt länger arbeiten auch. Oh. Ich habe 320 gemacht. Aber ich würde sagen, Mitarbeiter einstellen. Ich hol mir jetzt die Debra. und ich hole mir jetzt mh, einen besseren Schreibtisch. Einen besseren... F ah, ich kann mir hier nichts leisten. Planungsboard. So Upgrade Mitarbeiter. Klicken Sie mal auf einen Mitarbeiter, um ihn abzugraden. Okay, Büroinfo. Zerstöre Büro für 1260. Ui. Und so arbeiteten Conny und Tani immer weiter und immer härter, um immer mehr Geld zu verdienen. Bis ihnen folgendes auffiel. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist das ziemlich harte Arbeit, hier die ganze Zeit zu arbeiten, findest du nicht? Ich dachte, Online-Business ja, ist einfach, du setzt dich vom PC und wirst reich, aber ich muss ja die ganze Zeit Tasten tippen. Jeder fängt mal wo an, weißt du. Ja, ich will aber nicht anfangen, ich will reich sein. Ich dachte, das heißt Online-Business-Simulator und nicht Online-Business-Aufbau-Simulator. Äh. Ich will ein reiches Online-Business haben, hä? Haben wir bald. Okay, doch dann kamen wir auf eine geniale Idee. Wir kaufen uns einfach den teuersten Mitarbeiter und der bringt uns dann das meiste Geld. So, ich habe jetzt einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der kostet mich nur ein Vermögen. Wie viel kostet sich deine? Keine Ahnung, aber es scheint doch egal, ich habe den teuersten gekauft. Aber es scheint Meine scheinbar Kopf. egal zu sein, ob man sich den teuersten holt oder nicht. <lacht> deswegen mache ich das einfach so, hä? Ich habe jetzt 7000 bekommen für einmal arbeiten. Ich muss 29.000 Rechnungen zahlen. <lacht> ich bisher oh nur 6.600. 30, 30 Sekunden. Oh, ich Aber bin 0 Sekunden. Die. Rechnungen, ja, kann ich begleichen, mir, easy. Mein Mitarbeiter gibt mir 40.000, was? Ja, also das Geheimnis ist hier tatsächlich, <lacht> einfach sofort den teuersten Mitarbeiter zu holen. Ja, ja, ja. Dann mache ich das jetzt noch, weil... Ich habe noch nicht den Teuersten, ich habe irgendwie den Zweiteuersten scheinbar nur. Kann ich irgendwie meine alten Mitarbeiter wegmachen? Will doch keiner mehr. Ich arbeite, ich arbeite so hart. Meine Tastatur denkt sich gerade... Au! Au! Au! Au! Ja. Die sagt die ganze Zeit, lass das. So, wie viel Geld kriege ich jetzt? Ja, jetzt kriege ich gutes Geld! Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit, würde ich sagen. So sieht ich das doch gut auch viel aus. Geld, Junge. Ich krieg über 50.000. Ich nicht so viel, aber uiuiuiui. Ui, ui, ui. Meine Rechnung kann ich auf jeden Fall bezahlen in acht Minuten durch einmal arbeiten. Ja. Bei mir auch. Jetzt kann ich doch einmal gechillt arbeiten, wo ich so ein bisschen drücke so klick klick klick klick klick klick. Ja, ja, ich frage mich, wann hast du viel mehr Einnahmen als Ausgaben? Das muss doch irgendwann der Punkt kommen. Ja, wenn du nicht arbeitest, glaube ich. Das Aber ist was ist worum geht's eigentlich in unserem Online Business? Ich ich glaube, wir werden dafür bezahlt, dass wir auf die Tastatur hauen oder so. Ja. Also, stimmt. Was ist eigentlich unsere, unser Purpose? Aber gut, der Trick, einfach den teuersten Mitarbeiter zuerst kaufen, der bewährt sich. Wir wissen jetzt, wie man das Spiel durchgrindet. Das war's eigentlich. Ja, aber wir müssen noch ein bisschen spielen. Wir müssen ja reich werden. Dann dachte ich mir, es wird Zeit, auch mal ein paar der anderen Jobs anzunehmen, also ausliefern. Okay, ich gehe raus. Exit es Dann ist da mein Burr. Mein LKW. Und was soll ich tun? Äh, du sollst die einen Lamps und dann dieses Fenster. Und dann muss ich 2, 3, 4, 5, 6. Okay, easy. Mein Computer ist voll heftig geworden. Beginnen zu liefern. Ich lief hab einfach einen Weg. Tschüss, Leute! Hup, hup, viel Spaß. Dafür krieg ich Geld. Ja, ja, hey, krieg ich, ich geh ich mal cool. rein in die Based GmbH. Yeah. Hey. oh, du hast ja sogar hübschen Boden ja, und so wow. geleistet. Und einen Gaming-Chair. Du bist ja ein richtiger ja, Businessman. Ich hab einen DX Racer. Junge. Ich hab dich von deinem Stuhl gekickt. Oh Mann, <lacht> lass das nicht Nein, ich lass das nicht. Kann ich an deinem PC arbeiten? Nee, kann ich nicht. Dann geh ich wieder raus. Exit-Büro. Dann geh ich wieder rein in mein Büro. Dann machen wir das obere Büro Cool. So, das oberste. Oh. Ich glaube, das Spiel ist richtig einfach zu lieben. Ja. Aber ich habe kein Geld mehr. Guck dir mal mein, mein Büro an. Ich habe mir jetzt ein bisschen was gegönnt. Okay, ich komme Aber ich muss wird. kurz arbeiten. Ja, weißt schon, man muss ja Rechnungen bezahlen und so. So, kurz Rechnungen bezahlt. Dann ein bisschen Sachen upgraden hier. Dann geh gehe ich mal kurz. Ey, wo ist mein Liefer? Pff, okay, mein LKW ist nicht da. Ja, ich arbeite dann halt noch ein bisschen. <lacht> Ja, ein bisschen abige. Wert 197. Okay, ich krieg eine Menge Geld, wenn die Lieferungen weg sind. Wie viel Geld hast du bekommen bei den Lieferungen? Ich weiß nicht, aber guck dir das an. Uh, 500.000, nicht schlecht. Nee, nee, das meinte ich. Nein, noch nicht wegfahren. Oh nein, ich konnte meinen Liefer... Oh, ich kann gar nicht alle Pakete reinpacken. Okay, was sind dann die teuersten Dinger? Ich ziehe einfach mal ein paar Pakete in meine Leiste unten rein und liefere die jetzt per Hand aus. Das kann ja nicht so schwer sein, oder? Ich könnte 600.000 schaffen. Ja, ich schaffe 600.000. Let's go. Let's go. Okay, 147.000 ist das Teuerste, das ich hier habe. Dann werde ich das 147.000er wegbringen. Das sind auch nur 500 Meter entfernt. Die kann ich doch zu Fuß laufen. Oh, ich fahre aus der Map raus. Okay, vergiss es. Das ist eine neue LKW-Bestellung, danke. Du oh, liefern. ja, meine ganzen Pakete, die ich liefern sollte, sind jetzt weg. Oh. Naja, dann erstmal meine Mitarbeiter hier upgraden. Das musst du auch immer machen, ja. Das ich habe auch kein Geld so. mehr. Weil ich gestorben bin, habe ich kein Geld mehr, oder was? Erstes geschafft zu sterben? Ich bin aus der Map rausgesprungen. 500.000 <lacht> futsch, hä? Aua, oh, Aua. Warum nimmt mir das Spiel oh. mein Geld weg, weil ich runterspringe? So, hä? Ich habe das Geld mit der nächsten Gehaltszahlung zurückbekommen, habe dann noch ein paar Mitarbeiter gekauft, Stockwerke, neue Büros, Ausstattung und so weiter. Wir sind dann halt immer und immer reicher geworden. Wenn ihr das alles sehen wollt, dann schaut unbedingt bei Roblox Tunny vorbei. Er ist in der Videobeschreibung verlinkt, er ist auch in der Endcard verlinkt. Er ist hoffentlich auch in den Kommentaren angepinnt, wenn ich dran denke. Schaut einfach bitte bei ihm Bob vorbei, da gibt es dann noch mehr von dem Spiel. Aber ich würde sagen, für dieses Video reicht das erstmal. Leute, wenn euch das Video gefallen hat... Dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Ja. Abonniert auch Roblox Tunny. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao.